Hallo, mein Name ist Ron Schick, ich bin der Inhaber der Firma Schick Handel Effektiv Security Solutions. Wir sind Hersteller und Importeur für hochwertige Videosprechanlagen in 2.3 Bus und wir möchten euch heute unsere neuen WLAN-Monitore vorstellen, und zwar den 7-Zoll-Touch-Monitor mit Bildspeicherfunktion und SIP-Schnittstelle und dasselbe Modell in einer 4,3-Zoll-Ausführung. Wenn wir diesen Monitor bekommen haben, er wird ganz normal eingebunden in den Bus, wie jeder andere 2 -Bus monitor unserer Produktion auch. Wir müssen die ID-Adresse des Monitors einstellen für Einfamilienhaus oder für Mehrfamilienhaus. Im Einfamilienhausbereich ist das die ID 00 zum Beispiel. Aber das ja, geht aus der Anleitung hervor. Das soll auch nicht Gegenstand unserer heutigen Schulung sein. Es geht darum, wie binden wir den neuen WLAN-Monitor in unser WLAN-Netz ein, wie koppeln wir ein Mobiltelefon mit diesem Monitor und wir machen, wie machen wir dieses Mobiltelefon auch mobil unterwegs erreichbar, das heißt, wie bekommen wir Gespräche der Sprechanlage in Bild und Ton auf unser Handy, wenn wir im Urlaub sind zum Beispiel. Das möchte ich euch heute kurz zeigen, es ist gar nicht so schwer. Natürlich empfiehlt es sich dabei, die Anleitung mal durchzulesen, aber für harte Fälle haben wir natürlich auch ein kleines Video gedreht. So, wir haben die Hauptbedienoberfläche unseres Monitors und sehen hier ein WLAN-Symbol. Genau das benötigen wir, um unseren Monitor in das WLAN einzurichten. Wi-Fi switch einschalten, WLAN-Einstellung. Wir sehen auch schon unser SSID. Hier geben wir das WLAN-Passwort ein, was ich jetzt mal verdeckt gemacht habe. Na gut, hier wird es angezeigt. Und wir drücken auf Verbinden. Der Monitor koppelt sich jetzt mit unserem lokalen WLAN erfolgreich. Und das war es auch schon von der Grundeinstellung. Als nächstes sind wir in der Lage, mobile Slave-Monitore, also WS-Monitore, ähm, anzubinden. Und zwar fünf Stück pro ID-Adresse. Das sind Sprechanlagenmonitore, die nicht mehr in den Bus eingebunden werden müssen, sondern die einfach nur noch über eine Kopplungsroutine gekoppelt werden und dann parallel zum Hauptgerät mitklingen. Also wir wollen... Ein Smartphone anmelden. Wir gehen auf Telefon registrieren. Wir geben die Adresse Ihres Telefones im lokalen Netzwerk ein. Die müssen Sie natürlich vorher rausbekommen. Wenn ich mich recht entsinne, müsste das diese sein. So, und schon haben wir unser Smartphone registriert. In Summe können wir fünf Smartphones registrieren. Wenn Sie lokal erreichbar sein wollen, ist das alles, was Sie einrichten müssen. Sie müssen keine Weiterleitungen einrichten. Im lokalen Netzwerk Ihres WLANs klingelt zum Sprechanlagenmonitor nun Ihr Handy, sofern Sie die App installiert haben, zu der wir später noch kommen. Wenn Sie im lokalen Netz erreichbar sein wollen, gehen Sie einfach auf normale Verwendung. Zu, zum Sprecher nach dem Monitor klingelt halt Ihr Mobiltelefon. Nicht stören bedeutet, dass überhaupt nicht geklingelt wird. Also Ihre Anlage leitet weder Gespräche weiter, noch klingelt Sie. Weiterleiten, wenn keine Antwort. Hier werden Gespräche verzögert, derzeit 30 Sekunden weitergeleitet und sofort weiterleiten. Wenn Sie außer Haus sind, wird das Gespräch sofort weitergeleitet. Der Monitor klingelt nicht. Wir wollen jetzt normale Verwendung. Und das war's. So, nun wollen wir allerdings noch unser Mobiltelefon mobil erreichbar machen, also nicht im lokalen Netzwerk. Dafür müssen wir verschiedene Daten in die App eintragen und zwar, kommen wir da später nochmal genauer dazu, den Zip-Server äh, zip müssen wir eintragen unter IP-Adresse, wir brauchen den zip di als Benutzername und wir brauchen... Das ZIP, äh das Diver Passwort. Alle diese, diese drei Dinge müssen wir in die App, die ich euch gleich erklären werde, eintragen. Und euer Monitor ist erreichbar. Um Gespräche mobil weiterleiten zu können, ist es notwendig, ein ZIP-Account Anzulegen. Die Daten dafür finden Sie unter SIP-Konfiguration schon voreingetragen in Ihrem Monitor. Sie öffnen den Assistenten, gehen auf SIP-Konto verwenden. Benutzername ist der SIP-Diver, den Sie unter SIP-Konfiguration finden. Sie geben, übernehmen diese Daten, die in Ihrem Monitor schon eingetragen sind, in Ihre App. Benutzerkennung benötigen wir nicht. Passwort finden Sie unter Divert-Passwort, auch unter SIP-Konfigurationen. Sie müssten bis ganz nach hinten blättern. Und die Domain ist der SIP-Server. Diese IP-Adresse übernehmen Sie bitte in Ihre App. aktivieren das UDP-Protokoll und gehen auf Anmelden. Ihr Account ist erfolgreich registriert. UDP aktiviert. ECE bitte aktivieren. Dann gehen Sie auf Einstellungen, Audio, Echo-Unterdrückung ein. PCMU aktivieren, alles andere bitte deaktivieren. Video, Video aktivieren. Eingehende Videoanfragen können Sie annehmen sofort, muss aber nicht gemacht werden. Und setzen Sie bitte nur H264 als Codec. Haben Sie diese Funktionen aktiviert, ist Ihr Mobiltelefon einsatzbereit. Wir testen nun die Weiterleitung des Gesprächs im lokalen Netzwerk. Und schon haben wir ein Live-Bild. Wir können natürlich die Tür öffnen. Und das Gespräch beenden.